So, wer nicht gleich an alles denkt, der muss nochmal ran. Und äh, wir haben uns gedacht, benutzt nochmal die Gelegenheit, wo wir noch alle so schön beisammen sitzen, ähm, um noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben ein äh, wunderbares Projekt mit dem Rotarian, mit dem Rotary Club äh, schrobenhausen eichach ähm, Nicht das Erste muss ich dazu sagen, aber der wird dann gleich äh, der Klaus Huber oder der Gerhard Werberger werden gleich noch was dazu erzählen. Und wir wollten gerne noch dazu ein paar Worte sagen und ähm, da übergebe ich jetzt mal das Wort an den Gerhard. Ja, ja lieber Sven, herzlichen Dank, liebe Eva, äh, liebe Freunde der Kinderhilfe Litauen, wir freuen uns außerordentlich, so dass wir heute mit Ihnen und euch allen feiern dürfen dieses tolle Jubiläum und äh, Rotary war schon vor einigen Jahren mit äh, der Kinderhilfe Litauen unterwegs, hat die Aktionen unterstützt und ich muss sagen, das ist das ureigenste, die ureigenste Aufgabe von Rotary, eben die internationale Freundschaft zu fördern, aber eben auch für Kinder was zu tun und für eben Bedürftige. Und äh, wir haben uns außerordentlich gefreut, als äh, Klaus Huber vom Rotary Club äh, einen Vorschlag gemacht hat, wir könnten doch der Kinderhilfe Litauen äh, was Gutes tun. Äh, die brauchen ein Fahrzeug, um die behinderten Kinder in Kaunas zu transportieren. Und äh, Martin Kaltenecker, der heute auch da ist, der für diese Gemeindienstprojekte zuständig ist, hat gesagt, das ist eine tolle Sache. Und Christian Reiter, der da ist, hat es auch sofort unterstützt. Also wir waren dann ziemlich schnell einig, da wollen wir was machen. Und äh, dann sind wir auf die Suche gegangen nach einem geeigneten Fahrzeug äh, für Behindertentransporte. Und jeder von uns hat immer geschaut, wo fahren Behindertentransporte. Und dann haben wir die Firmen abgeklappert und gesagt, wenn ihr mal ein Auto verkauft, dann sind wir da. Und äh, so kam es dann, dass wir ziemlich schnell in Augsburg fündig geworden sind. Und haben dann ein tolles Fahrzeug gefunden, das wir in einer Nacht- und Nebelaktion dann auch gleich angekauft haben. Also das ging alles sehr schnell und äh, das Auto ist also inzwischen da. Es ist äh, schon ausgestattet mit den Aufklebern für Kaunas und eben auch mit dem Sponsoring äh, von Seiten ihres Vereins und von Seiten unseres Clubs. Und äh, das Schöne ist, es, das, dass in der nächsten Woche das Filmfestival Eichach stattfindet. Und dieses Filmfestival ist eine Benefizveranstaltung, die rein sozialen Zwecken dient. Und aus dem Erlös dieses Filmfestivals werden wir auch die dieses Auto finanzieren, aber das, der Erlös des Filmfestivals ist eben auch davon abhängig, dass da Leute kommen. Und äh, genau heute in der Woche findet die nächste Veranstaltung der Kinderhilfe Litauen statt, nämlich die Vorstellung der Ziele des Vereins. Und äh, die Eva und das Sven werden da sein, in Eichach im Cineplex, und werden eben äh, die Ziele der Kinderhilfe vorstellen, auch Werbung machen für den Verein, und äh, das ist genau der Anlass, wo wir dann auch das Fahrzeug offiziell übergeben. Und äh, das ist äh, für, für uns eine schöne Gelegenheit, aber das ist natürlich auch für Sie vielleicht eine schöne Gelegenheit, an einem wunderbaren Abend dabei zu sein, wenn dieses Fahrzeug dann offiziell in die Hände der Kinderhilfe Litauen übergeht. Äh, wir haben äh, die Kinderhilfe gern unterstützt, die einen Eigenanteil erbringt. Wir werden 8.000 Euro zuschießen zu diesem Projekt. Und äh, das gibt also dann ein tolles Fahrzeug, das vor Weihnachten noch äh, nach Litauen gehen soll. Also ich darf Sie alle ganz herzlich einladen, heute in der Woche in, zum Kie äh, Filmfestival in Eichach. Wir haben einen Abend, der was ganz Besonderes ist. Auch äh, Da äh, läuft nämlich der Kultfilm Out of Rosenheim und Marianne Segebrecht, eine der wichtigsten Schauspielerinnen in Deutschland, ist zu Gast. Also wie Marianne Sägebrecht schon lange mal erleben wollte, sie engagiert sich ja momentan auch sehr stark für die Hospizvereine. Sie wird da sein, wird Fragen beantworten, wird Bücher signieren und äh, das ist also ein ganz toller Abend und ich kann Sie alle bloß dazu einladen, wenn Sie kommen, unterstützen Sie quasi das eigene Projekt, nämlich den Ankauf dieses Fahrzeugs. Also jede Person zählt bei so einer Wohltätigkeitsveranstaltung und wir würden uns unglaublich freuen, wenn Sie auch da wären. Ich darf an der Stelle nochmal frank aus Huber danken, dass er das Projekt angestoßen hat, Martin Kaltenegger, der als Hauptverantwortlicher dann eben auch das Fahrzeug letztendlich an Land gezogen hat und alle anderen, die das sofort unterstützt haben. Also das ist für uns ein ganz wichtiges Projekt und wir freuen uns, dass wir euch so auf diese Weise unterstützen können. Ganz herzlichen Dank. Meine Frau und ich werden jetzt im Nachgang einfach ein paar Programmhefte verteilen, dass sie auch sehen, was so die Woche überläuft und was am Freitag läuft, nochmal als Erinnerung. Und wir würden uns also sehr freuen, wenn wir viele von Ihnen nächsten Freitag ab 18.30 Uhr in Eichach im Sinneplex, das ist hier auf der B300, Katzensprung, treffen würden. Und dann gibt es einen ganz tollen Abend zugunsten eben auch der Kinder für Litauen. Ganz herzlichen Dank.